Sonja. Ich bin high unter den Alpen, ich bin high um den Gedanken Sie fragen, warum Frosty-Fan, du hast die Kälte doch so sehr Aber ohne Kälte gäbe es keine Wärme, gäbe es keine Liebe mehr Selbst als Millionär, wirst du nicht verschont von Depressionen Kennst eine Seite blinden, doch die andere ist so ungewohnt yeah. Es ging mir mal so richtig schlecht, ich wusste nicht mehr weiter Alles nur wegen meinem Job und der Karriereleiter Gott sei Dank ich meine Bruder, Gott sei Dank hab ich einen Bruder Eine Mutter, einen Weg gefährden, leicht den Weg zu merken Ich bin high unter den Alpen, ich bin high um den Gedanken Ich bin high unter den Alpen,